Unsere heutige Session richtet sich ganz auf unsere Entspannung aus. Jo, wir hatten ja schon viele Elemente dabei, die auch schon ja wahrscheinlich euch auch ein bisschen entspannt haben. Heute richten wir da wirklich nochmal alles aus. Es wird sehr entspannt, aber wir werden es auch ein bisschen bewegen. Also wir werden nicht nur hier rumliegen. Ich habe das Gefühl, bei vielen ist es so, dass sie jetzt nicht so der Meditationstyp direkt sind. Dass sie sich hinsetzen und direkt abschweifen in ferne Galaxien und schon voll weg sind, sondern viele brauchen ein bisschen dazu. Vielen tut es da gut, auch tatsächlich gleichmäßige, ruhige Bewegung zu machen. Deswegen werden wir jetzt den Anfang nutzen, um vielleicht so ein bisschen Spannung zu lösen. Und es ist eine Übung, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen bekloppt wirkt, aber ist ja egal. Ihr seid ja wahrscheinlich allein und wenn nicht, habt ihr was zu lachen. Ihr schüttelt euch einfach ein bisschen durch. Ich mache es mal vor. Hier habt ihr eine leichte Beugung im Kniegelenk und kommt einfach so ein bisschen ins Wippen rein. Und ganz wichtig ist, nichts ist wichtig. Das heißt, es gibt nichts, was jetzt falsch ist, was ich falsch oder sonst wie anfühlen sollte. Einfach mal machen. Schütteln, locker sein. Um so ein bisschen in eine Vibration zu kommen, könnt die Augen auch gerne schließen, wenn ihr möchtet. Wenn es euch unangenehm ist, könnt ihr sie auch auflassen. Arme sind ganz locker. Die Schultern fallen richtig runter. Komplett egal, wie es aussieht. Und atmen. Ihr könnt auch mit der Atmung so ein bisschen mitgehen. Die Atmung bringen wir jetzt so ein bisschen in den unteren Bauch, dass er dort ein- und ausatmet. Mehr jetzt Richtung Bauchnabel, bisschen oberer Bauchbereich gleich. Findet euer Tempo. Wir wippen schön mit den Beinen mit, ohne Anstrengung, ganz locker. jetzt ein bisschen Richtung Zwerchfell. Das ist unter eurer Rippe, eurer letzten. Da schön reinatmen. Die Arme sind immer noch locker. Der Kopf kann gerne auch so ein bisschen mitwippen, total egal. So, jetzt ein bisschen Richtung Brustbein. Atmen. Noch zwei. Und jetzt richten wir die Atmung Richtung Kopf aus. Dazu die Arme jetzt hochnehmen. Atem schön in den Kopf quasi ziehen, dass ihr merkt, dass Sauerstoff reinkommt. Arme ruhig mal schütteln. Noch drei. Uh zwei noch. Und der letzte. Arme ausschütteln. Einfach mal still stehen, leichte Beugung wieder einnehmen, rein spüren. Was merkt ihr? Welchen Körperteil spürt ihr besonders? Wie fühlt er sich an? Eher warm, gut durchblutet. Wie ist euer Atem gerade? Und wie fühlt sich eigentlich euer Rücken gerade? An? Eure Beine. Soll ich mal ein bisschen durchbewegen, aber die Beine. Langsam, wenn er mögt, die Augen wieder öffnen. Tiefen Atemzug nehmen, ausatmen. Die Übung könnt ihr natürlich auch viel länger machen. Wie lange? Immer so lang, wie es sich gut anfühlt. Wenn ihr das Gefühl habt, vielleicht, oh, lang fühlt sich jetzt ganz locker an. Jetzt gehen wir so ein bisschen die Öffnung zur Seite, um wieder da ein bisschen aktiver zu werden linker Arm kommt nach oben. Wir lehnen uns hier in die Seite rein. Der Kopf kann gerne so ein bisschen mitgehen. Hüfte ist nach vorne ausgerichtet. Um hier auch so ein bisschen länger zu schaffen. Drei. Einer noch. Arme sinken lassen. Kurz mal reinspüren. Andere Seite. Rechter. Arm, Reingehen. Lang ziehen. Schön lang machen und ihr merkt so eine gewisse weite hier in der seite wieder tut mir immer ganz gut also was machen wir viel zu selten eigentlich am alltag und wir bleiben oben arme ausschütteln okay wir werden jetzt nach unten gehen das heißt, ihr könnt euch gemütlich machen, holt euch eine schöne Matte, die weich genug ist für euch und wir legen da los. Kamera passt? So, jetzt geht er hier mit den Knien relativ weit auseinander. Ihr schiebt euer Becken nach hinten, also den Po nach hinten schieben, die Arme hier weit nach vorne. Das heißt nicht hier, sondern wirklich strecken und dann gerne einmal einsinken. Wie gesagt, Po ist weithin, die Stirn könnt ihr gerne ablegen und stretch damit hier den oberen Rücken. Einige werden auch die Hüfte merken und das ist auch gut so. Mit jedem Ausatemzug fallt ihr noch tiefer nach unten rein. Einfach nur noch atmen, ein und aus. Und einfach loslassen. Es gibt nichts zu tun. Einfach nur noch fallen lassen. Und mal den Stretch genießen. Auch mal genießen, dass die Hüfte jetzt mal schön aufgedehnt wird. Die mag es auch, mal um an andere Winkel gebracht zu werden. Da wird es schön warm gerade. Letzten zwei Atemzüge noch. Der letzte. Wunderbar. Könnt ihr euch langsam wieder nach oben bringen. Kurz mal ausschütteln. Becken, Hüfte, alles mal wieder lockern. Und dann haben wir jetzt eine schöne Übung. Das ist bei vielen, lustigerweise, so eine absolute Lieblingsübung. Sie fühlt sich sehr angenehm an. Legt euch einmal auf den Rücken. So, Die Arme sind an der Seite. Ne, Quatsch, die Arme sind hier. Zur, bei eurem Hüftknochen. Ihr greift mal euren, der guckt so ein bisschen raus, dann spürt ihr den Hüftknochen, da greift ihr ran. Und jetzt schiebt ihr die Beine lang im Wechsel. Rechts und links mal schön lang schieben. Ihr seht, da bewegt sich vorne was. Ist zwar jetzt nicht ein ganzer Meter oder so, ist ja auch klar, aber so ein paar Zentimeter bewegt sich was. Das ist dafür da, um euch wieder so ein bisschen die Balance reinzubringen. Oft wird irgendeine Beinlängendifferenz festgestellt, die in fast allen Fällen eigentlich immer nur eine Beckenschiebstellung ist. Darauf zurückzuführen ist, dass da eine Schieflage ist aufgrund verschiedener Spannungen im Körper. Und so könnt ihr schon so ein bisschen wieder einen Beitrag leisten, dass es wieder in die richtige Richtung rutscht, wenn ihr das natürlich regelmäßig macht. Und wie fühlt sich das an? Wahrscheinlich so, dass man es auch öfter machen könnte. <lacht> Sehr angenehme Übung. Einfach mal so ein bisschen rausschieben. Das Ganze genießen. Die letzte Wiederholung noch. 3, 2, 1. Wunderbar. Ihr stellt einmal die Füße auf. Die Arme sind jetzt an der Seite. Wir werden jetzt das Becken mit ins Spiel nehmen und zwar das Becken kippen in die beiden Richtungen, vor und zurück. Und dazu nehmen wir unsere Atmung. Ich mache es mal kurz vor, die Bewegung wird folgendermaßen aussehen. So, das heißt einmal gebe ich das Becken vor, der Rücken kommt dabei runter und dann löse ich das Ganze wieder, ich kippe das Becken nach hinten, das heißt so ein bisschen Hohlkreuz, damit meine ich Becken nach hinten kippen. Wir machen das mit der Atmung, ich mache es kurz vor, beim Einatmen, Becken vorkippen, Rückenkopf nach unten, ihr habt eine leichte Bauchspannung und dann wieder ausatmen, ein bisschen Hohlkreuz, einatmen, Becken vor, ein bisschen Bauchspannung, ausatmen, Hohlkreuz Hohlkreuz, einfach so ein leichtes, braucht nicht extrem da reingehen. Einatmen vor, ausatmen, zurück. Findet euren Rhythmus. Ein langes Ausatmen. Hört mal rein, wie sich's anfühlt. Kleine feine Bewegung. Die letzten vier. Merkt, der Atem wird tiefer, drei noch. Ihr könnt gerne auch mal dazwischen anhalten, wenn er mögt, dass ihr mal den Atem kurz anhaltet nach dem Einatmen, wie er mögt. Und der letzte noch. Wunderbar. Die Beine mal strecken, lang machen. Na, wie fühlt es sich an? Ich hoffe, ihr seid gut entspannt jetzt. Ich bin es auf jeden Fall. <lacht> ich wünsche euch jetzt auch einen entspannten Resttag. Und ja, vielleicht nehmt ihr ein bisschen davon was mit. Vielleicht auch für eure Routine, vielleicht für morgens, vielleicht auch abends. Schöne Sache auf jeden Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.